Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir erklären, wie du Gate 18, Lucid Dream Version 1, 2 und 3 am besten für dich nutzt und dort die Wahrscheinlichkeit auf einen Lucid Traum maßgeblich erhöhst. Ja... Es geht, wie gesagt, darum, Lucid 1, 2 und 3 effektiv zu nutzen. Ich empfehle dir, bevor du dieses Video ansiehst, dir das Vorstellungsvideo von Lucid Dream anzuhören. Ähm, denn das ist die Basis, um das, was hier jetzt kommt, zu verstehen und am besten damit zu arbeiten, weil dort erkläre ich sehr viel, was es mit was auf sich hat. Ja. Also Wie ich schon erwähnt habe, hörst du zuerst Lucid 1 mehrmals hintereinander an. Ähm, ich empfehle dir, Einmal in der Früh nach dem Aufstehen Lucid 1 zu hören und irgendwann am Abend vorm Schlafen gehen. Wenn du willst, kannst du auch am Tag das einmal hören. Also 1 bis zweimal am Tag reicht, das machst du sieben Tage lang. Dass du das Codewort Lucid gut verankerst und ich empfehle dir noch, wenn du willst, wenn du sagst, ich will das Ganze mal von hohes Level heben, höre dir vorher entweder einmal ähm, geht 2 an oder trainiere vorher gänzlich geht 2 dass deine Visualisierungsfähigkeit grundsätzlich auf einem hohen Niveau ist und um dann wirst du mit Lucid auf einen ganz, ganz anderen Effekt haben. Das ist dann wirklich so 1 zu 1 Million, wenn du G2 vorher wirklich intus hast und deine Visualisierung auf ein sehr hohes Level gebracht hast. Ich habe ähm, im Shop bei Lucid äh, noch äh, in den Reiter Videos noch ein paar Videos hinzugefügt, die dir auch mit Methoden helfen, deine Visualisierungsfähigkeit nochmal auf ein sehr, sehr hohes Level zu heben. Ja? Nur so als Tipp, schau dir auch diese Techniken an, für den Fall, dass du sagst, nee, ich... Ich, ich möchte aber kurz andere Techniken, ich möchte jetzt Visualisierung mit verschiedenen Methoden probieren, weil jeder Mensch hat andere Methoden bei jedem, ihre Methode klappt bei jedem anders. Ja. Schau dir auf jeden Fall da die anderen Methoden an, wie du deine Visualisierung grundsätzlich erhöhen kannst. Und dann wirst du hier bei diesem Gate ganz, ganz andere Effekte erzielen, weil der Schlüssel ist, dass man mit Visualisierung sehr einfach luzide Träume indizieren kann. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall höre dir vorher, G2 an, dann hör dir vor das Lucid 1 an, eine Woche lang, trainier das Codewort, trainiere das Vorstellen deiner Umgebung, das Immersieren, du hast das andere Video vermutlich schon gesehen jetzt, was bedeutet Immersieren, das heißt einfach nur viel Detail, detailreicher alles erstellen. Du kannst auch dein ganzes Wohnzimmer-Detail Detail anschauen, das trainieren wir alles ja in G2, wo du dich dir mit einer Methode alle Umgebungen von deinem Wohnzimmer oder dein Schlafzimmer oder was auch immer detailliert ansiehst und alles in das Fühlen gehst und, und so weiter machst und auch mit den Farben arbeitest und dann das Ganze hervorstellst, weil je detaillierter die Vorstellung, desto schneller kannst du einen Übergang switchen von der physischen Realität mit dem Bewusstsein über die Brücke der Vorstellung in, die, ähm, in den luciden Zustand hinein. Ja und dann, äh, wenn du es gut kannst, wenn du schon eine gute Vorstellung hast und du vielleicht damit schon sogar schon mal einen luziden Traum mediziert hast, ähm, dann trainierst du mit Lucid 2 und Lucid 3. Also du erstellst eine Playliste, zuerst kommt Lucid 2 und dann ein paar Mal hintereinander Lucid 3. Da ist sozusagen die Musik und die Frequenz im Hintergrund und die läuft dann ein, zwei Stunden oder drei Stunden und dann hast du sozusagen die Möglichkeit, wirklich lange dich in diesem luziden Zustand aufzuhalten. Ja. Ich empfehle dir von der Uhrzeit her, dann das Ganze in der Früh zu üben. Das heißt, du wenn, nachdem du geschlafen hast, direkt in der Früh, ähm, wenn du so ein Zustand bist, wo du zwischen Schlaf und Wach noch bist, das dann geht an... Ähm, Lucid 2 und 3 hörst und dann nochmal in den Schlaf fällst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Lucid Traum sehr, sehr hoch. Oder du arbeitest mit einer Schlafunterbrechung, das funktioniert natürlich auch. Also du schläfst 4,5 Stunden, bleibst du eine halbe Stunde munter und dann hörst du Lucid 2 an und dann ähm, geht es dann äh, in die Schleife von Lucid 3. Oder eine andere Methode wäre, du hörst vom Schlafen gehen, so wenn du um 23 Uhr immer schlafen gehst, höre um 21 Uhr Lucid 1 an. Dann schläfst du, also ohne, du hast die Kopfhörer weg, schläfst normal deine Nacht, viereinhalb Stunden, bleibst eine halbe Stunde munter. Hörst dann Gate äh, Lucid 2 mit einer Schleife Lucid 3 an. Und wenn du da keinen Erfolg hast und in der Früh irgendwann munter, munter wirst, munter wirst immer so um 7, 8, 9. Und dann hörst du einfach nochmal Lucid 2 mit einer Schleife mit äh, Lucid 3. Und dann wirst du die Wahrscheinlichkeit verdreifachen, um einen luciden Traum zu induzieren, vor allem mit der Schlafunterbrechung oder... In der Früh direkt und das machst du einfach regelmäßig, je öfter du es trainierst, vielleicht täglich, alle drei Tage, aber auch immer, am Anfang eher öfter und dann kannst du es ruhig reduzieren. Ähm, dann wirst du merken, wie dein Gehirn sich rückkoppelt, wie die visualisierung der Bilder stärker werden, die Intensität, die Immersion wird stärker, das Codewort Lucid arbeitet stärker und dann kannst du später einfach dich hinlegen, die Augen zu machen und du sagst ein paar wird aus dem äh, GED-Programm oder du sagst dann später Lucid, stellst dir vor, du bist wieder vor einem Portal, vom Star geht, gehst durch und dann bist du im luziden Zustand. Ja. Hört sich jetzt sehr einfach an, wenn, wenn man genug Übung hat, ist es auch einfach, weil der Schlüssel ist, wie gesagt, Visualisierung und je stärker deine Visualisierung, Visualisierungsfähigkeit ist, desto leichter kannst du diesen Übergang auch machen. Wie sagt man so schön, jede Kampfsportart äh, braucht seine Training, also ein Training und du kannst, wenn du ins Fitnesscenter gehst und du trainierst mit Gewichten, dann ähm, wirst du auch nicht jedes Gewicht gleich stemmen können, sondern ja, wenn du es öfter gemacht hast, dann wirst du es leichter und schneller und ohne Probleme und ohne Hindernisse äh, auch stemmen können. Und genau dasselbe gilt hier, desto leichter und schneller wird das Codewort wirken und dann den luziden Traum wirst du dann mit den Codewörtern instant indizieren können. In dem Sinne viel Freude damit und viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video, bzw. hören wir uns vielleicht in geht 18 Lusty Dream und erleben vielleicht einen lustigen Traum gemeinsam. Also bis bald. Tschüss.